Also können wir jetzt starten? Ja. So super. Die Aufnahme ist nämlich längst an. Die Aufnahme ist schon an. Ups. Äh, du machst Begrüßung. Du bist zu Trade. In da. Hallo, willkommen zu einem neuen Video zusammen mit Led Drago <lacht> Hallo, diesmal bin ich hier, der Typ, der steuert. Ja. Yeah! der, der in der ersten Folge hat. Äh, hat ja, ja. hat Tim ja, ja. gespielt ja, ja. aber ich bin und den Ton gehört er alle Punkte muss jetzt auch die Stimme machen oder also richtig machen das mache ich bei mir ist ein bisschen lustiger vielleicht aber nur vielleicht aber auch so ähnlich machen wie ich ne nee kannst also, nicht mal bei, bei den Personen muss ich auch so klingen wie ich die Stimme bei mir Junge habe ich dieselbe Stimme wie du oder was? Speichern, <lacht> Speichern. Also was haben wir hier? Ein äh, Gott. ein weiteres Abenteuer steht unserem äh, mächtigen Bewahrten <lacht> Mario bevor. Setzen all seine Sprungkünste, Sprungkünste ein und retze die. Prinzessin, ja das reicht jetzt auch. Auf, auf die Wie komme ich raus? Ah. Mein Liebling. Achso, Lukas, könntest du Deutsch reden, bitte? Ich schaue dir, ja, Ort ja! Ein Zeitstrudel! Jawohl, dieser Strudel ist äh, ein Partei in der Vergangenheit. In die Vergangenheit. <lacht> Kein Zweifel, er hat sich wegen der Zeitmaschine aufgetan. Ja. Okay. Ja, er stürzt gleich rein. Hm. Vorsichtig, wenn ich mich nicht irre, führt dieser Zeitstrudel zurück in die Zeit. Ja, <lacht> durch die Zeit. Zurück in ein jüngeres Pilzkindergleich. Die Frage ist nur, wohin? Im Pilzkindergleich. Weiß niemand die nächste Frage ist, äh, wenn hier jemand reinspringt, käme er wohl jemals zurück? Hä? Nein, einfach nein. Hm, Sollten wir diese Zeitströme nutzen, um die Prinzessin zu retten? Ja, das können wir machen. Keine schlechte Idee. Ich will jeder wird darauf abschließen, dass dies die beste Möglichkeit wäre. Sie zu retten. Meister Mario! What the fuck? Ja. Äh, tschüss! Äh, äh, Meister Mario! Wo ist Prinzessin Peach? Und was war das für ein Dich? Ich verlange Antworten! Sofort! Tschüss. <lacht> hab keinen Lust, die zu beantworten. Die ja. Antworten. Ja. Oh <lacht> ich mach die Stimme, okay? Ich muss mich doch entfalten, ja? Der Bildschirm ist der Beste. Der ist aus irgendeinem Grund da. Ich habe zwei und? Bildschirme und ja, so. <lacht> Wahrscheinlich! <lacht> ihr, ihr wisst nicht, wovon wir reden, weil das, nicht das ist ein Koffer! Passen Sie auf das Leder auf, Herr Professor. Kein Grund, so zu schieben. What the fuck? Was bist du ein Feinter? für, also für ist einer. <lacht> Oh, Sie müssen Mario sein. Äh, ja. Laut dem Professor sollten sich hier auch ein Luigi befinden, aber ich kann niemanden. Ja, wo könnte er jetzt wohl sein? Hm? Oh, meine Güte, Sie sind Luigi. Ich. Tut mir leid, wirklich? Ja, es tut mir leid. <lacht> Beruhig dich mal, Bruder! Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Oh, Scheiße. <lacht> Dafür darf der der Rest des Plays ne? also die Hälfte des Rest des Les Plays sp sprechen, ne? Für diesen Koffer. Fuck! Die <lacht> hat den ja auch ausgenommen. Man den. nennt mich Steckweg 0820. Verdammte Scheiße! was? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Professor Egid. nicht Egid. Iggy. hat mich erfunden. Ich bin sozusagen ein Koffer. Wer hätte das gedacht? Er sieht auch nicht aus wie ein Koffer, ne? Der Professor schickt mich hierher, um ihn zu assistieren. What? In die Müll. So, zack, in die Tonne. Weg damit. Ja, assistieren ist akkurat. Ich bin mehr als nur ein Behältnis für Ihren Besitz. Das glaube ich nicht. Ich habe viel komplexe Sensoren. Ja! Ah, Wir müssen Koffer! <lacht> und Speicherapparaturen zur daten Und, äh, ja. Hm? Was? was redest du, Alter? No. <lacht> Nun, es reicht zu wissen, dass ich über die neueste Technologie verfüge. Heißt, gar nichts. <lacht> ich bin eine große, Ich bin eine große Hilfe. Für alle. Und für alle Selbstbefriedigungsfans. Alter. <lacht> das musste sein. Nein, nicht. Fang doch, fangen wir doch damit an, dass Sie mich einfach mal öffnen. Drücken Sie ah, einfach Start. <lacht> einfach mal öffnen. Easy Going, denkt nicht pervers! Nee, ich denke, ich denke, eine Mora. Ach Achso, gut. Ich da, bitte. <lacht> bitte merken Sie sich, dass ich mal. Ne. <lacht> Gott. Bitte merken Sie sich, dass ich mit allen Arten von Dingsen und Bumsen, okay? Beladen werden kann. Und ja, damit meine ich auch eure Unterwäsche. Oh, Scheiße. Ohne Tick zu erwähnen, dass ich all ihre Items tragen kann. Und BHs auch noch. Die Slips sind auch noch mit dabei. Und <lacht> davon, ja, das sind eure Stats. Wenn ich nun ihre Aufmerksamkeit auf den. Deutsch. Aufmerksamkeit auf den Top Screen lenken dürfte. -Screen. <lacht> so viel Zeit ist seit Beginn ihres Abenteuers vergangen. What? 27 Minuten? Das ist zu viel. Neustart. Das war nur ich weiß. Eine Zeit voller Gefahren und hast du nicht gesehen alles. What the fuck? <lacht> ich... Warte. Da. hier sehen sie die Anzahl der Münzen. Wie sie seht, sind sie reich. <lacht> ah, genau. das ja, ne? Ja, ja, ja, ja. Wenn ich Ihren Blick hierher se äh, sehen sie das, auf Sehen Sie Ihre. Statistiken In vereinfachter Formen. Ja, ich rede extra so, habe den Problem damit. Äh, hängen wir immer so am Haken. <lacht> <lacht> <lacht> so, jetzt weiß ich, was du meinst. Nun, so viel zu... What the fuck? Guck mal da. Nice. Pixelfehler. Nun, zu so viel zu meiner Selbstvorstellung. Mit Freunden. Mit Freunden? Freunden ja. Freunden! Freunde hat er nicht? Mit Freuden erwarte ich unsere Zusammenarbeit. Bitte, Mr. Trade, halt die Fresse. Ey, das hat der Koffer gesagt, nicht ich, ja? Drücken Sie B, um meinen mini bilder zu starten. Sein Verschlusszygnus, ja. Bei Menschen heißt das ein bisschen anders. A, Z. Und mich zu verstauen. Und Eier! Mann, warum ist das so komisch? Mr. Trade, war denken das, Sie nicht pervers? War, war das damals so gang und gäbe, dass man so gesprochen hat? Ja, oh, was für ein Problem? Ah, nee, ihr ja, habt ein Problem damit? Ich war gerade in den Koffer drin, ich hab gerade so mit dem Koffer geredet. Koffer oh, oh, oh. Ja, super. Wie kommen wir jetzt nach Hause? Ich will nach Hause! Aber ich will nach Hause! Okay, genug geweint. Ich will speichern. Oh, warte, muss ich auch lesen, oder? Ja. Mario und Luigi sind Prinzessin. Ah, ich weiß ein bisschen. Mario und Luigi sind Prinzessin Peach in die Vergangenheit gefolgt. Wie läuft es mit ihren Sprüngen? Sind sie gut aufeinander äh, abgestimmt? Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Lass uns das herausfinden. Mario. Boah, halt die Fresse! Wenn es nicht unpassend ist. Doch, ist gerade unpassend würde ich Ihnen gerne eigene, grundlegende Instruktionen erteilen. Wie Sie wissen, ist die primäre Aktion für mobile lebensformen der Sprung. Klar gerne. Wenn Sie mir folgen können... Äh, nein! Bei zweckdienlichen Be Timing sollten sie beiden in der Lage sein diese Vorsprünge zu erklimmen Kleine Demonstration Er springt hier mit A Dann mit B Oh mein Gott Wer hat's gedacht Und der Rest, äh, ja das wisst ihr ja gut Macht die Scheiße das Ist doch easy <lacht> ja. Oh guck mal wir sind Reicher. Oh ja. Hey, Warte. Kannst du das nicht einfach offen lassen? Kurzer Cut. Ich hab was gemacht. Ich habe was gecheatet. Und zwar. Ja. Bei dir tust du es wieder umstellen, okay? Ja. <lacht> Komm schon, Luigi! Danke! Ein Wunder-Pift! Oh yeah! Stimmt. Mario, Luigi, sehen Sie die Klüfte auf Ihren Pfad? Also für mich ist das ein ganz normaler Weg, oder? Und du? Wenn man drüber springt, zack! <lacht> Wenn man verkackt, dann landet man ja in der Lava. Ja, super. Solche Reihelei hindernisse überwinden sie durch Drucken von oben, unten, links, rechts, ja? Sie nehmen Anlauf, aber so richtigen Anlauf, so... ...und springen dann gemeinsam. Ba das da. Gut. Genau. <lacht> Durch gleichzeitig. Ja. Durch gleichzeitiges. Lass bestellen! Ja. Durch gleichzeitiges Drücken von A, B ja, oder so. und C. Ja. Ist das möglich? Machen Sie es. sofort. Okay. König! Ja! Oh ja, yeah. Oh ja, yeah. ich bin König. In diesem Bereich befinden sich rote und grüne Blöcke. Laut meinen Aufzeichnungen wusstet ihr das schon. <lacht> genau, rote Objekt reagiert nur, wenn Mario trifft. Oh mein Gott. Und grün, wenn Luigi trifft. Wer hätte das nur gedacht? <lacht> da steht ja auch nicht L und M dran. Ey, Herr Koffer, was steht da nochmal für Buchstaben? Lesen. Lernen Sie lesen. Danke. Ich schlage vor, Sie legen mit. Ach, wir machen Scheiß auf. Machen Sie einfach, okay? Ich habe keinen Bock, es zu erklären. Sie sind mir zu blöd. Okay, mache ich mal. Hey, ich sehe mir doch was in der Hose. In der hat geredet, ja? Es scheint, als hätten sich uns ein neuer Pfad geöffnet. What the fuck? Um gut aufeinander abgestimmt Sprünge zu verführen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall los geht's. Ja, Er denkt immer pervers dieser Mr. Trade, also nicht wundern. What the fuck? Ja Das hat weh! Das. Ist doof. Was, was denn hier los? Oh, äh, hallo! Äh, ähm. Was? Äh, da würde ich nicht ganz unnötig bin. Das Dorf wird angegriffen! Oh. <lacht> Hallo! Bist du noch da? <lacht> Dorf! Schleimige! Bitte? <lacht> Was? Luigi! Los! Na, Opfer! Was? <lacht> What the fuck? Tschüss! <lacht> <lacht> oh, Scheiße! Nein, der Tod! Der tut mir leid. Äh, wobei? Nein, eigentlich nicht. Mann, warum denn nicht? Das Ding ist, passt perfekt, denn wir haben ja bei Weihnachten. Und da oben ist der ja weihnachtsdingspunkt Weihnachtszeit. Mario, ja. kannst du einmal die Fresse halten? Ich verstehe ihre Eile. Aber ja. wer weiß, was uns noch erwartet? Es war klug sich vor dem. Kampf vorzubereiten, bevor wir weiter voranschreiten. So wie eben gerade. Mario, springen Sie. Äh, springen Sie auf diesen rundlichen Teil. Mr. Trade, denkt nicht pervers, sonst gibt Klatsche. Drücken Sie jetzt ab. Achso, sehr gut, dann logisch. Ausgezeichnet, Mario. Sie sind einfach ein Naturtalent. So halten Sie schon, ja, okay. Ich empfehle diesen nützlichen... Ich nicht Deutsch kann. Okay. Ich empfehle diesen nützlichen Hinweis stets, stets zu beherzigen. Ich, ich, ich kann kein Deutsch, Mann. Ich bin zu dumm zum Lesen. Zu dumm zum Scheißen. Und Bam! Oh ja. Yeah. Oh, sechs Schaden. Luigi. Sie können nicht, aber versuchen Sie zumindest einmal, was richtig zu können. Danke. Und jetzt viel Spaß. Luigi, du kannst ja doch was... Naja, Analyse der gegnerischen Attacke abgeschlossen. Was? Möchten Sie Resolute äh, äh, hören? Nun gut. Ich habe noch eine Analyse durchgeführt, über die ich Sie in Kenntnis setzen möchte. Beim Ausweichen von Angriffen. Was möchte damit? Unterscheiden sich das Timing von Mario durch den Sprung in gleich, äh, gleichlicher Hinsicht? Achten Sie genau auf das Timing des, des jeweiligen Sprungs. Zurück zum Abenteuer! Oh yeah! Baby! Das war ein Easy-Win. Oh yeah! So, wie gesagt, immer drauf springen. So, zack! Ja. So, nochmal halt. Ja, genauso und nicht anders. Und, äh, ja, einfach jetzt. Ja, das sagt er auch, der Koffer. Ja, der ist der kann nicht mehr ausweichen. Ist <lacht> das heißt, zum Mario auf. Okay, äh, und, zack, ist er weg. Luigi! Nichts nutzt. Oh. Ha. Luigi, mach's richtig. Geht doch. Level up! Eh. Was near! Du könntest mehr, mehr, mehr, mehr Verteidigung haben! Mehr Warte, ich call es, ich bekomme eine 3. Oh. Äh, ey! Äh, es kommt nah dran! <lacht> ja, jetzt kommt die Eisen auch noch! Noch ein Gegner! Ja! Oh, Gidoki! Okay, okay. Ja. Da werde ich immer die Tasten. <lacht> Hallo! Oh, 5 Stunden, Luigi, du bist ja König geworden. Und Naru ist immer noch ein Opfer. Kann das sein, dass man gar nicht äh, den Extra-Sprung machen kann, wenn man gerade... Äh, ja? Wie heißt es? Wenn man wenn der schon der Deckant schon vor dem Tod ist. Also wenn der schon fast tot ist und du dann noch einmal den Ringstück dann kann, man, dann kann derjenige, der den Ring nicht Doch, kann man. Ja. wer hat gedacht du? Ha! ein pilz ja stimmt man kann ja items bekommen aber ein pilz ist schon ein bisschen wenig ne mister steckt weg wer auch immer wenn <lacht> WHAT THE?! Sind Sie einsatzbereit, Luigi? Benötigen Sie medizinische Betreuung? Ich rede! Perfekte Scheiße! Es scheint, als hätten Sie Schaden erleiden müssen! Luigi, kriegt doch nichts an der Reihe! Welch passender Zeitpunkt... Nein, schlechter Zeitpunkt! Lassen Sie mich erklären, wie man Items einsetzt. Das hat er doch extra gemacht, ne? Damit er das erklären kann. ich weiß, ja. Sie sind sehr erschöpft. Aber versuchen Sie, sich zu konzentrieren, Luigi. Wieder mit der Hähne und der wackelt. <lacht> Bitte drücken Sie Start. Oh ja! Das ist der ideale Moment, uns ein wenig über den Einsatz von Items zu unterhalten. Ich habe mir gedacht, ich starte. was als Starter. Ja, älter ist Start. Ja, -Start. Hm, ein Moment bitte. Zack, Zack. Das, was meint 801, die Lebensanzeige? Die nee, das ist die Lupe. Achso, ja, Fehler. Nee, nee, das, das, das, das, <lacht> das liegt wegen dem Emulator. Im Original ist das nicht so. Oh nein, das auch gut, das? Genau. Zufälligerweise verfüge ich über diese Pilze, die ich vom Professor erhalten habe. Ja, gibt mehr davon. Dann wollen wir diese doch mal für diese Erläuterung heranziehen. Bewegen Sie mit das Vergrößerungsdingens hier hin. Das ist eine Lupe. Diana halt eine Lupe. Was haben doch mal. Ich bin auch nur ein Koffer. Was <lacht> sie hier sehen sind die Items. Genau. Die sich zurzeit in ihrem Besitz befinden. <lacht> Wenn Sie mir folgen können Ich möchte, dass Sie die Pilze auswählen und A drücken Aber Natürlich nee, bitte mal. Den Der ist schon faul, äh, voll Faul, voll Ja, wählen Sie nun mit Hilfe von oben, unten, links, rechts, dies, das, Ananas Jene Person aus Die, die, den BZ erhalten, sollen welche großer Spaß für alle sein bitte ja natürlich für Luigi. er hat gerade gesehen er wollte auch ja war ich. Genau. ja hat gesagt, das geht nicht. Okay. ja ja ja ja ja ja ja ja damit kommt wieder Sami auf seine ja und Käse? Das natürlich auch. Stimmt. Drücken Sie bitte B. B, Sie drücken nicht B. Drücken Sie jetzt B. Jetzt, sofort. Ich will B drücken. Los. Danke. Zurück zum verdammten Abenteuer. Gut. Ja. Das war's damit. Das war's mit der Aufnahme. Also ich, ich, soweit ich mit der Aufnahme so, äh, also, äh, soweit ich mit der Aufnahme beendet habe tue ich das Spiel löschen ne wenn ich die Aufnahme beendet habe tue ich dieses Spiel löschen ne schade naja das Spiel äh das Spiel ich das war's für diese Folge Lasst ein Like da oh da, halt, ah, boh, bis dann, verpisst euch, tschüss,